Ach, wie war eigentlich der Film? Batman und Robin Niveau, oder? Einen wunderschönen guten Tag, äh, ein Video außerhalb der Reihe. Batman! Re Setzen wir doch mal ein zweites Mal an, einen wunderschönen Tag, äh, herzlich willkommen außerhalb der sonstigen Reihe von Lass mal reden, ähm, ich war heute im Kino und habe Justice League geguckt, ja. ähm, das heißt herzlich willkommen zu Lass mal über Justice League reden. Ja, lass mal über Justice League zuhören, weil ich habe ihn nämlich nicht gesehen und äh, bin jetzt über die Kritik, über die professionelle Kritik von Herrn Kohn gespannt. Also Leute, für alle, die Justice League noch nicht gesehen haben, ihn aber unbedingt sehen wollen, das ist eine Folge, die spoilert den ganzen Film. Also ihr seid gewarnt, wenn ihr nichts wissen wollt, was in dem Film passiert, dann jetzt unbedingt abschalten und das Video gucken, nachdem ihr Justice League geguckt habt. Ich glaube, alle da draußen wissen mittlerweile, dass ich großer Batman-Fan bin, dass ich alle Filme gesehen habe, dass ich... Ähm, die, die äh, das Spielzeug hatte, die Trickfilmserien gesehen habe, also wirklich alles von Batman geliebt habe und auch einer der wenigen bin, der Batman wie Superman richtig okay fand. Also fand wirklich, was heißt richtig okay? Ich fand ihn richtig gut. Fand ich auch. Also mit ganz geringen Erwartungen reingegangen und trotzdem enttäuscht worden. Also das ist. Echt, ja? Ja, ja. Weil, weil alles, was, was ähm, DC anders gemacht hat als Marvel, macht DC jetzt genauso wie Marvel quasi. Also wir fangen wir fang mal von vorne an. Der Film beginnt mit einer offensichtlich nachgedrehten Szene von Justice League warum weiß man, dass die, dass die Szene nachgedreht wurde? Mhm. Weil man im Internet gelesen hat, dass Henry Cavill Superman während den Nachdrehs einen fetten Schnurrbart hatte weil er in einer anderen Produktion war und er dadurch den Schnurrbart nicht abrasieren durfte weil der Nachdreh war natürlich nicht geplant das heißt, Henry Cavill hatte bei den Nachdrehs einen fetten Schnurrbart, hat Superman einen Schnurrbart? Vielleicht wollte er, dass man ihn nicht erkennt. Ja, vielleicht ist es so peinlich dass man ihn nicht erkennen sollte Letztendlich musste man also CGI machen Haben und Sie? sein kompletter Mund ist CGI und jetzt schon mal direkt CGI in dem Film ist unterirdisch. Was? Es ist unterirdisch. Du siehst die erste... Hat der Film 15, nicht ungefähr 100 Millionen gekostet? 4 Milliarden hat der gekostet. Die und, erste... und dann machen sie, ja. dann, dann haben wir seinen Bart nicht abrasiert? Genau, ne, weil er war in einer anderen Produktion. Ja, ich durfte ne, ne, das nicht. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich bin auch in einer anderen Produktion von <lacht> das, äh, vom Weihnachtsmann. Und von Game das okay. of Thrones dachte ich. <lacht> ja, ja. Nein, also das ist, ist, ist, ist eine Szene aus dem, aus dem Rückblick. Ein mhm. Kind filmt mit, ihr, mit seinem Handy Superman und stellt ihm Fragen und der Mund. Du siehst, wenn du den Film mit einer Eröffnungsszene beginnst, wo du nur auf den Mund guckst, der wirklich ganz schlecht animiert, also wirklich grauenvoll animiert ist, ist schon mal scheiße dann kommt irgendwie das Justice League Logo ins Bild, Ja, wie sieht's aus? unfassbar hässlich es ist einfach nur Justice League und es ist wellig so als wäre es unter Wasser, es gibt keinen Grund, weil die nächste Szene ist nicht unter Wasser es ist einfach ein geschwungenes, welliges Justice League Logo grauenvoll, dann, pass auf kommt die erste Szene, wer könnte die erste Szene haben, wer ist eigentlich der äh, beliebteste Charakter, wenn Superman tot ist Ben Affleck Ben Affleck Batman, ganz genau aber es ist keine dunkle Batman-Szene, weil Batman darf nicht mehr dunkel sein. Es ist alles hell, relativ hell. Es ist öde, es ist nicht mehr spannend. Erinner dich an die batman wie superman szene wo er, wo man Batman das erste Mal oben in der Ecke der Wand sieht und richtig creepy... Wo, wo, wo die Bullen kommen. Wo die Bullen kommen. Ja, ja. So, genau so ist es. Und es ist alles relativ hell. Es sind Neonleuchten im Bild. Du denkst sofort an ist Batman alt. und Robin. Und ich sag dir jetzt schon, was bei batman wie superman für mich die Highlights waren, waren die Batman-Szenen. Ja. In dem oh. Justice League-Ding sind das die schwächsten Szenen. Echt, ja. Es ist grauenvoll. Es ist, also es ist auch mittlerweile nicht mehr so, dass du sagst, ey, Ben Affleck ist der beste Batman, sondern wenn du sagst, ist es scheißegal, wer da drin sitzt die, die in, dem, in dem Outfit, weil es funktioniert nicht mehr. Es ist nicht mehr dark, es ist nicht mehr dunkel, es ist einfach in die Geschichte reingeschmissen. Das ist Adam West-mäßig. Ja, also natürlich optisch dann doch schon ein bisschen anders. Ja, ja, aber, aber ich meine so von, von der Stimmung her. Ja, von der ja, es, es, es ist halt so wie so ein, so ein seichter Marvel-Film, der dann an der Stelle mal ein bisschen dunkel ist, aber ist wirklich nicht düster. Es ist am Anfang auch einfach alles viel zu schnell. Also, also. Na, bei Marvel war das doch so, du hast, du hast je, jeder Superheld hat einen eigenen Film gekriegt. Mhm. Also du hast zuerst Thor gesehen, du hast äh, Iron Man gesehen und jeder Charakter wurde quasi äh, stundenlang alleine aufgebaut. Ja. Bei Justice League wird es innerhalb von 20 Minuten abgefrühstückt. 20. Also also diese, ich, ich freue mich, ja, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich freue mich auf diese äh, Rekrutierung. So die äh, wie beim Herr der Ringe, die, äh, die Gefährten kommen zusammen und dann äh, geht Batman wahrscheinlich zu Aquaman, zu äh, Cyborg, zu äh, Flash und dann quatschen die und jeder hat so sein eigenes Dings wieder raus und am Ende treffen sich alle. So ist es in 20 Minuten. Genau, genau. Also er geht quasi warum hin, nicht und länger? weil der Film nur knapp unter zwei Stunden geht. Also es war einfach nicht die Zeit da. Ach so. Wenn du Cyborg nicht kennst, wenn du Aquaman nicht kennst, wenn du, wenn du Flash nicht aus den Comics kennst oder so, fragst du dich den ganzen Film über, wer sind die, warum können die das, was die können warum und was wollen die das, ist wichtig. das wird in einem, in, in, immer in, einem, in zwei, drei Nebensätzen wird es erklärt. Bei Flash sagen sie zum Beispiel, ach du bist also vom Blitz getroffen worden. Ja, also so in etwa kann man das sagen. Ende. Es wird auch nicht erklärt, warum, warum Flash so ein Outfit hat. Flash hat das Outfit einfach von Anfang an. Hat er sich selbst gebaut, nehme ich mal an. Oder hat er irgendwo gefunden. Cyborg wurde auch kurz erzählt: Ach, er war im Unfall, der Vater wollte ihn retten. Er sieht jetzt halt aus wie ein Cyborg. Aquaman, ja, kommt halt aus dem Wasser und es, es, bleibt, es bleibt wirklich blass. Es ist keine, keine, so wie du gesagt hast. Man hatte Bock auf die Rekrutierungsgeschichte, yeah. vielleicht so ein bisschen Struggle. Nein, Mann, es ist ich alles. Stell mir, ich stelle mir das super schnell noch vor. Es ist. Ähm es ist einfach wahnsinnig enttäuschend, wenn alles gerusht wird. Ja, wenn stimmt. jeder Charakter quasi fünf Minuten kriegt dann in der Mitte des Filmes ist der einzige Moment, wo es interessant wird. Oh, Und jetzt halt Massive-Spoiler. Ähm, der Bösewicht, Steppenwolf, ja, der will drei Kristalle, drei Steine, drei Vierecke zusammensetzen und will dann das Universum an sich reißen, weil hat er damals schon versucht, da haben die Amazonen, die Aquarianer und wie sie alle schon gegen ihn gekämpft. Jetzt kommt er wieder und ähm, die sehr schnell formatierte Justice League merkt aber, ah, der ist schon schwer. Der ist schon schwer, den kriegen wir alleine nicht besiegt. Wen könnten wir denn versuchen wieder aufzuwecken? Dr. Schnurrbart? Dr. Schnurrbart. <lacht> <lacht> und da wird es dann spannend, wenn man sagt, okay, krass, sie versuchen Superman aufzuwecken. Alle Justice die League... Also... Er ist tot, er ist tot. Er ist tot und dann, dann kommt erst die Idee, hm. nicht weil er vielleicht auch ein netter Freund war, oder? Nein, nein, nur weil sie seine Hilfe brauchen. Und alle Justice League Mitglieder sind dagegen, nur Batman nicht, weil Batman sagt, wir brauchen den. Und alle sagen, und dann wird es Warum wirklich... sind die anderen dagegen? Genau, und dann wird es wirklich spannend, weil Aquaman sagt dann sowas wie... Leute, die aus dem Tod erweckt wurden, haben immer ihre Seele verloren, haben ihren Verstand verloren oder, oder wussten nicht mehr, wer sie sind. Und dann wird es wirklich spannend, weil du denkst, krass, jetzt was, was, jetzt kommt, jetzt verdammte Scheiße, kommt der böse Superman, Mann. Mhm. Not so much. Also das ist wirklich ein spannender Moment, man, man Wie wiederbeleben sie ihn? Man versucht, ja, man hat noch ein, ein, zwei dieser Vierecke hat der Böse schon, einen noch nicht, drei sind's. Ja. Und mit diesem Viereck erwecken sie Superman im äh, Supermans Raumschiff, was bei Batman wie Superman ja auch kurz irgendwie vorkommt, er wird aufgeweckt, aber nicht so, dass man sagt, scheiß, es passiert nichts, oh, okay, wir gehen, es hat nicht funktioniert und es wird spannend. Nein, wirklich, er wird sofort aufgeweckt, er geht sofort durch die Decke, er fliegt weg, mit freiem Oberkörper, ohne Bart, weil man hat ja gehofft, man sieht jetzt vielleicht mal Superman mit Bart oder sowas. Nein, er landet vor seinem großen Denkmal und weiß aber wirklich nicht mehr, wer er ist. Er weiß ungefähr drei Minuten nicht, wer er ist. Drei Minuten. Drei Minuten ungefähr. Und dann kommt Lois und macht. Bsch, bsch, bsch. Es kommt wirklich, Lois. <lacht> <lacht> genau so ist es. Du hast Aber einen, ich bin's doch. Ja! Und das ist der Moment, wo er wieder aufwacht. nicht! Er steht vor allen. Cyborg kann seine, weil der kann seine Kräfte noch nicht kontrollieren. Hm. Cyborgs äh, Defense-System äh, aktiviert sich aktiviert. selbst. Aktiviert. Ne, ne, schießt auf Superman. <lacht> Superman rastet aus. Superman sieht Batman, sagt ich kenne ich noch. Hm. Auch ganz geil. Eigentlich ein geiler Moment. Superman nimmt Batman hoch und sagt: Tell me, do you bleed? Also, wie, äh, wie im Batman, wie Superman. Aber weißt du, was das Problem ist? Es sind nachgedrehte Szenen. Das ist das Problem bei nachgedrehten Szenen mit Superman? Es sieht so scheiße aus! Ey, sag du, mal, willst du mich verarschen, nein! Alter? Du guckst nur auf den Mund, es sieht so grauenvoll aus. Ich musste die ganze Zeit lachen, als der ins Bild kam. Weißt du, was ich dachte? Ich dachte, sie machen Dreizack von, äh, von Aquaman, dann kommt Flash, lädt ihn auf, Cyborg nimmt ihn in die Hand und dann. Pfft. Ähnlich. Ähnlich? <lacht> Flash lädt nämlich den Stein auf, das Viereck auf. Also siehst du, siehst du, wir brauchen den Film gar nicht gucken. Du kennst ihn also schon. Dann ist quasi auch können wir das Video quasi an der Stelle beenden, weil Superman ist OP. Superman kommt ins Bild, der kämpft dann da äh, äh, und er kann alles. Er kann er alles. Kann, er, kann, er, kann, er kann wirklich alles. Superman kann ja alles. Er kann aber was? er kann auch alles. Kann es ist, ist, das Justice League Team struggelt nicht. Es funktioniert auf einmal. Er kommt und er reißt das Ding an sich. Und das und ist dann auch so richtig eklig, dass die aber alle mit einbezogen werden? Ja, sind. so ein bisschen. Ja, danke, du hast mein Handtuch gehalten, Aquaman. Ja, ja, ja. Okay. ganz genau, ganz genau so ein bisschen. Was ist mit Wonder, Wonder Woman? Wonder Woman bleibt ist auch. Einfach dabei, ja, oder? bleibt auch relativ blass. So, sie, Steppenwolf fliegt dann noch auf, den, auf die Insel von den Amazonen, weil da ist einer dieser Steine. Oh, was geht da? Was Und geht da? Es geht, ja, geht gar nichts, weil es sieht nämlich scheiße aus. Wenn, wer Leute, wer, wer Wonder Woman gesehen hat, das sah CGI-mäßig ganz geil aus. Mhm. Es sieht scheiße aus. No. Es sieht wirklich, wirklich, es sieht alles scheiße aus. Wo ist denn das ganze, ganze Geld aus. hin? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich im Ben Afflecks Alkohol, weil du siehst auch, wenn Ben Affleck in, in der Szene ist, Ben Affleck, also Batman ist die ganze Zeit besoffen aber nicht weil er besoffen sein soll, sondern weil er besoffen ist, als er das Ding gedreht hat. Es ist der Hammer und trotzdem der düstere Grumpy Batman, ne? Ja, ist trotzdem ist, ist nicht mehr da. Und jetzt kommt das enttäuschendste für mich als, als Batman Film, äh, als Batman Fan, Batman ist der schwächste Charakter im ganzen Film. Ah. Superman hatte so krass keinen Bock auf den Film, dass er nicht mal reden wollte und dann mussten sie den Mund in mit CGI. <lacht> oh, dann sag ich, ich sprech den Scheiß Text ja nicht. Ey, krass, also, Batman ist der schwächste? Ja, also was ist mit äh, hat er kein Geld mehr? Doch, doch, also der ist natürlich noch reich. ne er, ja. die Aber bauen sie nicht noch neue Gimmicks? Ja, so, ja, so ein bisschen so. aber nee Bad, aber die, die können halt alle was, die, die kämpfen halt alle und Batman ist immer nur, kommt dann immer nur aus einer kleinen Ecke und schießt dann so ab und zu. Echt? Es, ja. Aber er ist auch nicht... Mann, du brauchst fünf, brauchst, brauchst du eine unendliche Armee von irgendwelchen Gehilfen, die kommen dir so, also bam, bam, bam wsch, Genau. Wie im Spielalter, ja, also, wo du, genau, so krass, ja, du kommst, genau. bam, Hat er ab und zu drin, aber, aber er, ist halt, er ist halt langweilig, weil neben den ganzen anderen Charakteren, die auch irgendwie hell sind und lustig sind, ja. Ist er, er, er ist wirklich. Er hat keine Geschichte. Er ist nicht der Detektiv, der irgendwas löst oder sonst ja. irgendwas. So, was besonders schlau hat. kommt er auch nicht rüber. Oder? Nein, er kommt mhm. nicht besonders schlau rüber. Er kommt. Er ist wird er ein auch nicht mal von nee, eben, Lieder, wie, wird, wie sie machen sollen, Nein, oder? er wird nicht mal akzeptiert als Lieder, sondern sie bashen ihn quasi die ganze Zeit. Was? Er kriegt nur dreckige Sprüche gedrückt. Batman ist der schwächste Justice League-Charakter in dem Film. Weißt du, der der stärkste ist? Weil er lustig ist, aber das willst du bei DC nicht sehen. Flash. Flash. So Jedes Mal, wenn er im Bild ist, macht er einen lockeren Spruch. Ja. Ist witzig, ist ein, ist ein Nerd, kann nichts, ist, ja. ist so überfordert. Der ist lustig, aber das willst du halt... Dann guckst du Marvel-Filme. Also, man, man kann ja auch, kann ja auch äh, gute Sachen sagen. Also, die Gags funktionieren. Flash ist total likable. Also, ja. also äh, ist es ist wirklich... Die Und, Charaktere sind sowieso grundsätzlich... Aber, aber ich will doch was wissen. Was willst du wissen? Jason Momoa, Aquaman. Ja, ist schon der total auf den, ne? Ja. Ja. Okay. Optisch mein Vorbild. <lacht> ja, aber ihr seid sehr ähnlich. So. Körperlich zumindest. Körperlich, <lacht> äh, körperlich bist du 1 zu 1 schon so. Haare fehlen <lacht> halt noch länger. Aber Hab ich ja abgeschnitten. Na Mann, versucht ihn halt von Anfang ist super an. Super cool, super cool und super er und geht jetzt, halt und, mit einer Whiskyflasche und, raus und haut die rein schmeißt die ins Wasser und so. Und ist er? Ist er super cool? Also, ja, äh, ist okay. oder ist es übertrieben? Nö, ist äh, Born ist, to be wild? Ist, ist nice, ist ganz ah, okay, nett. Okay, aber ist, glaube ich, so der Charakter, den du am wenigsten wahrnimmst. Die Aquaman-Szenen unter Wasser sehen total nice aus. Da hast du das Geld hin. Genau. Weil du es noch nicht kennst. Es sieht wirklich gut aus. Also da freut man sich quasi auf den Aquaman-Film. Wie schwimmt der schon wieder wie so eine schwule. Ah, okay. Also nicht wieder. Nee, nee, nee, nee, nee. Also, die Aquaman-Szenen sehen richtig geil aus. Batman hat seine alte Batman-Musik aus den 80ern wieder. Wie geht die? Nö, nö. Nö nö nö nö nö Ah ja, also bekannt vor. Siehst du? Also hat er. Das ist ganz geil. Es gibt tatsächlich zwei After-Credit-Scenes. Zwei? Ja, zwei. Also es ist ja typisch Marvel, DC hm. wollte das ja nicht. Äh, aber seitdem der Marvel-Hauptmann äh, ja jetzt auch bei DC mit drin ist, gibt es jetzt ja zwei After-Credit-Scenes. Also, es ist nicht alles scheiße. Wäre es ein Marvel-Film, würde man sagen. Er ist ganz unterhaltsam so. Aber er wird halt der ganzen Justice League, er wird dem Batman-Dunklen nicht gerecht. Es funktioniert... Batman, Batman in der Justice League funktioniert einfach nicht. Du hoffst, also als Fan gehst du raus und hoffst, schmeißt den ganzen Scheiß weg. Die Geschichte gab es nie. Fangt von vorne an und hört auf mit dieser Justice League. Und das ist ja. das Traurige, oder? Ich finde, sie sollten da weitermachen, wo Batman aufsteht, zu Alfred rübergeht, also hier Christian Bale <lacht> und sagt so: Ach, komm, lass doch weitermachen. <lacht> und da und geht's von <lacht> da so. Christopher Nolan dreht sich im Grab um, wenn er den Film sieht, wenn er denn tot wäre. Der Anzug von Batman ist nice. Er hat auch ganz oft Szenen drin, die ich immer mag, wenn er sein, äh, sein, sein Hoodie abgenommen hat und nur seinen Anzug anhat. hat. Ja. Er hat sogar eine Szene drin, wo er ohne Cape läuft, nur mit dem Body Armor. Sieht nice aus, Mann. Okay. Es sieht, Batman, wie sie ihn darstellen, ist saugeil, okay. aber das ganze Ding funktioniert nicht. Willst du die zwei After-Credit-Scenes wissen? Ja, selbstverständlich. Wenn wir äh, schon mal spoilern, dann spoiler ich Spoiler, dann, dann spoilern wir dann richtig. richtig Barry Allen, a.k.a. Flash, fragt Superman, also das sieht man nicht, aber sie machen ein Wettrennen, wer denn der Schnellste auf der Welt ist. Und es ist ganz, ganz lustig, ist ganz lustig gemacht so. Es ist wirklich gut gemacht, weil das ist auch immer in den Comics, weil Flash immer sagt, man, ich bin schneller als du. Nein, und es ist ganz <lacht> lustig. Und dann gibt es die After-Credit-Scene, wo ich sage, Warum baut ihr jetzt eine neue Geschichte auf? Das Ding ist durch mit Justice League. Und es will keiner mehr sehen. Oh, echt? Ja, ja so spätestens krass. nach Suicide Squad will das keiner mehr sehen. Man macht einen eigenen Batman-Film. Ich glaube übrigens, das war das letzte Mal, dass man Ben Affleck als Batman gesehen hat. Hm. Weil der, du siehst ihm an, dass er keinen Bock hat, den Scheiß zu spielen. Und weil er so enttäuscht ist, wie die Filme verloren sind. Würdest du dich da jetzt in, in, in ins Spiel bringen? Ich würde mich da ins Spiel bringen, ja. Also die After-Credit-Scene, die letzte ist, äh, man ist in Arkham Asylum oder in Blackgate, also jedenfalls in einem Gefängnis von Batman. Lex Luthor soll aus der Zelle rausgehen, äh, man sieht ihn von hinten glatzköpfig und er dreh, dreht sich aber nicht um und geht nicht aus der Zelle raus, also geht ein Polizist und sagt, Luthor, ja, wie soll jetzt mitkommen? Dreht sich um und das ist nicht Lex Luthor, sondern Lex Luthor wurde ausgetauscht. Lex Luthor sitzt nämlich auf einer großen Yacht und Deathstroke. Einer der Böse Bösewichte von Batman kommt ins Bild mit einem geilen Anzug, nimmt auch den Helm ab, weißer Bart, Augenklappe, weißer, weiße Haare, sieht schon nice aus. Und Lex Luthor sagt, na, jetzt wo es die Justice League gibt, sollten wir nicht unsere eigene Liga gründen? Ich will das jetzt auch nicht alles schlecht drehen, ich würde sagen, <lacht> vier von zehn Punkten kriegt er von mir. Klingt das interessant für dich, guckst du ihn dir an? Ich gucke mir an, aber nicht im Kino. Ich warte, bis äh, der in der Videothek kommt und dann gehe ich da hin und leihe mir eine DVD aus. Genau, auf www.videothek.de leite er <lacht> sich das aus und guckt das schön Ja. So, ich gehe jetzt aus dem Bild, weil ich nicht mehr, nicht mehr kann. Ich Gehst du ins Bett, Bett? Der Joke war ziemlich Batman. Viels <lacht> Batman. Tschüss. Tschüss.